Hast du schon gehört? Die Grundschullehrerinnen und Lehrer in Rheinland-Pfalz wollen mehr Geld. Wie jetzt? Die haben doch so viele Ferien. Die sind mittags zu Hause und die unterrichten doch nur das 1 plus 1 gleich 2. Das kann doch jeder. Jetzt wollen die auch noch mehr Geld? Da schauen wir mal genauer hin. Alle Lehrkräfte an weiterführenden Schulen steigen mit A13 ein. Nur Grundschullehrkräfte bleiben bei A12. Und das, obwohl sie die höchste Unterrichtsverpflichtung von allen haben. Das sind fast 500 Euro weniger im Monat. Die Landesregierung sagt, die Grundschulen haben die wichtige Aufgabe, allen Kindern grundlegende Bildung zu vermitteln. Sie arbeiten überwiegend pädagogisch, während die LehrerInnen an weiterführenden Schulen wissenschaftlicher arbeiten und auf einen Berufsabschluss vorbereiten. Deswegen sollen die Grundschullehrkräfte weniger Geld bekommen. Sind pädagogische Arbeit und Grundlagenwissenschaftliche Arbeit denn weniger wert? Ach, das bisschen Pflaster kleben und lesen lernen? Wenn es nur das wäre. Grundschullehrkräfte müssen noch viele andere Aufgaben erledigen. Unsere Lehrerin zeigt uns, wie wir selbstständig lernen können. Wir sind alle verschieden. Unsere Lehrer helfen uns, dass wir alle zusammen lernen können und dass keiner ausgeschlossen wird. Und dann haben sie auch noch unterschiedliche und passende Aufgaben für uns alle parat. Meine Lehrerin und meine Eltern sprechen auch sehr gern miteinander. Meine Lehrerin zeigt uns, wie man einen Streit klärt. Und das ist noch lange nicht alles. Ohne Anfang kein Ende. Grundschullehrkräfte arbeiten pädagogisch und vermitteln Wissen. Dafür benötigen sie ein hohes Maß an pädagogischer Kompetenz und Wissenschaftlichkeit in vielen Disziplinen. Deshalb müssen sie ein pädagogisches und fachwissenschaftliches Studium absolvieren. Die Grundschullehrkräfte legen somit den Grundstein für die weiterführenden Schulen. Über 90% der Grundschullehrkräfte sind Frauen. An den weiterführenden Schulen arbeiten viel mehr Männer. Da könnten Sie doch mit den Grundschullehrkräften anfangen und in so viel bezahlen wie den Lehrkräften an den anderen Schulen. Hm, vielleicht hätten dann auch mehr Männer Lust, an der Grundschule zu arbeiten. Ein paar mehr Männer an unserer Schule wären toll. Deswegen fordern die Grundschullehrerinnen und Lehrer in Rheinland-Pfalz gleiches Geld für gleichwertige Arbeit. A13 – Weil Grundschullehrerinnen es verdienen